ein Wildes Sandern erscheint, was das wohl zu bedeuten hat. Ihr könnt es euch schon sicher denken. Übrigens, hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Wie ihr gesehen habt, habe ich äh, Patex ein bisschen ähm, gelevelt. Also für 16 das hat sich immer noch nicht entwickelt, weiß nicht wieso. Und ihr seht gerade, das hier wird unser drittes Teammitglied. Habe ich lange ein bisschen so drüber diskutiert. Da ah, wird es jetzt Sandern, wird das jetzt Kleinstein. Und dann bin ich zum Entschluss gekommen, dass es doch Sandern wird. Weil ich kann ja nicht richtig tauschen wegen Kleinstein. Außerdem sieht es nicht cool aus. Ich meine, es hat Haare. Es ist ein Stein und hat Haare. Ich meine, was? Komm, bitte, fang. Aber jetzt keinen Bock, dass Patek wieder abkratzt. Ach, Dankeschön, sondern ist aber nett. So, neuer Eintrag. sondern Maus. Dieses Pokémon lebt in trockenen Gebieten unter der Erde. Es jagt jedoch an der Erdoberfläche. Okay. Ich habe keinen richtigen Spitznamen für den, von daher... Ich nenne es einfach Sander. Einfach so, ja. Ich habe einfach keinen richtigen Namen für den. Übrigens, offscreen, Screen ähm, fange ich so ein paar Pokémon, nur dass ihr euch nicht wundert. Und hin und wieder trainiere ich auch mal. Und wir sind ja letzte Folge hier in der Zure City angekommen. Ich war hier gerade im Gras. Bis ja, wir sind ja da oben, hier runtergesprungen von dem Mondberg aus. Und dann sind wir hier in der Zure City. Und wir werden hier eine Stadterkundung machen. Und dann auch gleich die Arena bezwingen. Zumindest, denke ich mal. Vielleicht machen wir es sofort. Weiß auch nicht. Ich muss erstmal noch meinen Habitat ähm, was ich vorhin gefangen habe. Ähm... PC tun. Diesmal passt sich auf, welche Pokémon ich im PC tue. Ihr wisst Bescheid. Also die Leute, die die letzte Folge gesehen haben, die wissen Bescheid, was ich damit meine. So. Und dann heilen wir eben. Wir kommen. pokémon Center bla, bla bla Ja, heilen. So, danke, sind wieder fit Ich habe dir zu danken. So, Stadterkundung. Geht los. Mit denen haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Ja, doch, doch, ich denke schon. Mit ihr auch. Genau, die wollte hier ein rotes Fahrer, weil sie Fahr äh, sammelt ja Fahrräder. Fahrer! Fahrradladen. Fahre leicht und schnell mit dem Rad durch Höhlen und Gras. Oh. Können wir jetzt einen kaufen? Oh, bitte nicht zu teuer. Puh, wie sehen die denn aus? Die haben da so... Ach stimmt, es gibt ja solche... Wie heißen die überhaupt? Es gibt ja solche Fahrräder, die haben vorne so einen Beutel dran. In Deutschland gibt es sowas glaube ich nicht. Zumindest habe ich sowas noch nie in Real Life gesehen. Nur in Videospielen und, und, und Fernsehen und sowas, aber in Real Life eigentlich noch nie. Also, falls jemand weiß, wie das heißt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Wirklich? Wie viel Geld haben wir denn? Äh... 2.500, für ein Kind ist das viel, aber... Ob es für ein Fahrrad reicht? Ja, komm, ein Fahrrad wird doch nicht so viel kosten, oder? Ich möchte ein Holl Hollandrad kaufen. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Hollandrad heißt das? Aber ich kann sie hier ansp Heißt das wirklich Hollandrad? Hollandrad. Okay, kann sein. Ja, gut. Frage geklärt. Komm, wie viel kostet das denn? Hallo? Willkommen im Fahrradland. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für Sie. Oder für dich. Das ist unser bestes Fahrrad. Möchtest du es haben? Ja, es ist jetzt der Preis. Genau eine Million. Das ist doch eine Million, ne? Ja, eine Million. Leute, man kann nur 999.999 .999 insgesamt haben. Das heißt.. Es ist gar nicht kaufbar. Es tut mir leid. Du kannst es dir nicht leisten. Besuch uns bald wieder. Ja, boah. Alter Abzocker für eine Million Euro. Eine Million Dollar für ein Fahrrad. Alter, was hat er geraucht, ey? Ehrlich, ey. Cool, ich kann es von hier aus äh, ansprechen. Tipps für Trainer. Drückt man den B-Knopf während der Entwicklung eines Pokémon, so wird der Prozess abgebrochen. Ja, also wer zu faul ist für einen Ewigstahl, Der kann einfach die ganze Zeit B drücken. Lamos wendet sich ab. Lamos zurück! Nein, nicht! Es ist schwer, ein Pokémon zu kontrollieren. Ob dein Pokémon gehorcht, hängt von deinen Fähigkeiten als Trainer ab. Oder wenn man halt Orden hat. Die haben wir ja. Hier ist der Markt. Benutze einen Schutz, Käfer, um Käfer und schwächere Pokémon von dir fernzuhalten. Also gibt es Schutz doch. Vor optimalen Schutz solltest du das stärkste Pokémon an die Spitze der Liste setzen. Ja, Ähm, besitzt du Sonderbonbons? Gibt man einem Pokémon einen Bonbon, dann erreicht es den nächsten Level. Richtig. Hat sich es eigentlich erklärt, was ich erklären wollte? Naja, ist nicht so schlimm. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Gerne. Du kannst mir Schutz verkaufen. Boah, nee, 99 ist zu viel. Wir werden schon... Ja, komm, fünf. Fünf wird reichen, denke ich, Fürs Erste. Tränke. Wie viele Tränke haben wir? Toll, das steht hier gar nicht. Komm, ich kaufe mal fünf. Das ist genug Geld. Ach, das hat ja... Oh, ich sehe das jetzt. Ich habe... Oh, nein. Nee, ne? Oh, ich sehe das jetzt. Ich habe so viel Geld ausgeschmissen. Schnein. Oh, das ist nicht gut. Das nicht gut. Wir brauchen dringend Geld. Was machen wir da nur? Wow. Es sind Häuser und haben keine Türen. Macht auf jeden Fall Sinn. Na gut. Einfach nur Deko. Du bist auch ein Trainer. Zum Sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Azua City. Pokémon Arena Arena Misty. Die gruselige Arena-Leiterin. Gruselig? Okay, wieso ist sie denn gruselig? Das gehen wir. Dem gehen wir noch mal auf den Grund, ne? Oder? Was haben wir hier? Es gibt das erstmal ein bisschen. Da ist sie. Das ist Misty anscheinend. Aber bräuchte ich nicht Surfer oder sowas, damit ich auf dem Wasser surfen kann? Oder irgendwas anderes? Azura City, Pokémon Arena, Leitung, Misty, bisherige Sieger, Gabi. Ach, Gabi ist eh immer bisherige Sieger. Hey, warte, du Champion in Spiel. Ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arilla da leiterin kämpft mit Wasser-Pokémon. Du kannst ihnen das Wasser mit pflanzen pokémon entziehen, aber du bist zu schlecht, wenn wir so sagen. Elektro-Pokémon dürften sich auch als nützlich erweisen. Aber da du nichts von beiden hast, kannst du Franken gehen. Ach, danke für die Tipps. Komm, Patex, ich ich, ich. ich weiß, du schaffst es, Patex. Komm. Wir machen mal die Arena jetzt sofort. Und danach schauen wir uns die ähm, Stadt ein bisschen weiter an, okay? Gut. Platsch. Ich bin dein erster Gegner. Es geht los. Aha, du bist also mein erster Gegner. <lacht> die Stimme hat mal so gar nicht gepasst. Siepa, Oh, siepa sieht richtig süß aus. Oh Gott, dieser ja stark! Level 16! Da hat ja kaum was zu reißen. Komm schon, das schaffen wir. Einfach nur wünschst du das ganze das passt schon. Ich möchte nämlich, das Patekst auch endlich mal sich entwickelt. <lacht> ich dachte eigentlich, dass es auf wieder 15 so wird. Ja, Volltreffer, ja, definitiv, ja, genau, Attacke ging daneben, meine Faust geht gleich daneben, ups. Wenn ich so ein bisschen salty, so ein bisschen, so kleins bin. Ähm. Nein. Wie wär's mit nein? Darauf habe ich echt keinen Bock. So lass es. So. Ich habe eigentlich kein Thema oder irgendwas zu, anzusprechen oder so. Weiß ich nicht, was ich sagen soll. Dieses Sepa, das ist sehr, sehr süß wie ich mich anspucken will sehr süß <lacht> kommt schon level 17 ach als ob muss ja muss ist ganz okay sie sieht ganz okay aus sand hat hier null zu melden sander geht sofort down aber was ist sehr effektiv gegen mein sander also ist gar sehr schlecht ja pff, ich kenne mich hier sogar ganz, äh, eigentlich ganz gut aus. Und äh, ja, ich würde sagen, die, wenn wir erstmal die Arena machen, ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Denn dann haben wir, erstens haben wir schon mal in orden und zweitens haben wir schon ein bisschen EP. Denn danach kommt ein schwieriger Kampf. Und der ist echt schwierig, vor allem im Remake. Also da da war, da war hing ich lange fest, weil der Kampf auch echt schwierig ist. Ach, die würden sich immer noch nicht kein Level Up machen. Tust du nicht wahr sein. Doch, ist es aber. Du wirst auch kämpfen, wa? Du, du, du, du, du. Zuerst fordere ich dich heraus. Misty muss warten. Oh, immer diese Assistenten. <lacht> Pfadfinderin, die sah erstmal aus wie so eine Schwimmerin. Oder ich habe mich einfach nur verguckt. Kann sein. Das ist Goldini? Goldini hatte damals Beine? <lacht> Spaß. Aber das sieht schon aus, für die sie stehen. Ich meine, Goldini ist ein Fisch und es kann stehen. What the? Ah ja ja, altes Brights FTW. So ist es halt. Kannst mich nicht besiegen. Bin zu robust für dich. Du, du. Kannst mich nicht besiegen. Komm, wir sind fast an. Äh, bei Misty. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas ansprechen könnte. Ähm. Ich werde aber nichts sein. Leider. Patex Level 17, finally! Kann sich auch bitte entwickeln, das wäre cool. Das wäre echt cool, komm schon. Ich bin überwältigt. Ach, Patex, was ist los? Du musst dich anderen Trainern stellen, um herauszufinden, wie gut du bist. Ach, die geben einen noch Tipps oder wie, wenn man die nochmal anspricht oder. Bisschen verbessert steht, ihr könnt. Jemand wie du hat keine Chance, sie zu besiegen. Bist, bist du dir sicher? Hey, was ist das? für hier so? Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Wow, klar, dass die Pokémon Wasser-Pokémon hat. Kampf gegen Misty. What the fuck? Okay, ich kann mir vorstellen, dass das Sprite in anderen Versionen nicht so ist. Das sieht aus, als wäre es zensiert. Sagen wir es mal so. Ansonsten sieht ja eigentlich schon normal aus, sagen wir mal. Ich kann verstehen, wieso die Remake... Äh, was... Äh, wie auch immer. Äh, ja. Was? Ich hab nur einen Trank? Stimmt, ich habe ja kein Geld mehr gehabt. Ah, komm. Als du schaffst das schon. Wir brauchen schon einen. Ich brauch's nicht. Oder auch schon. Komm. Trank. Seien wir nicht so geizig. Auch wenn wir kein Geld haben. vielleicht kriegen wir Geld, wenn wir süß sind. Ich weiß es. Was? X-Abwehr? Verteidigung nimmt stark zu. Mist. Ja, toll. Ich möchte nicht Game Over gehen, okay? Ich hoffe, ich lande überhaupt wieder in azura City, in einem Pokémon Center. Nicht, dass ich wieder ähm, links lande vor dem Berg. Das, das fände ich bisschen so gut. Fast, komm. Das kannst du es nicht antun. Du kannst mich jetzt besiegen. Ja, ja, toll. Nein, nein, nein, nein, nein. Ach, genau, es geht daneben. Bestimmt. Ja, genau. Danke. Aber es erlebt noch. Oh, es kommt 22, Nice. Stami. Stern Stami. Hat sie nicht eigentlich noch ein Garados? Leute, hat sie nicht eigentlich noch ein Garados gab Ich dachte die hätte. Äh, ach stimmt. Nee, das hat die erst in.. Ähm Nyoto hat sie das erst, okay. Aber Remake, Remake hatte die aber noch ein drittes Pokémon. War das nicht Goldini? Wie auch immer, ich habe eh keine Chance. Komm, Tackle, einfach so warm. Ja, keine Chance. Level 21! Übertreib! Level 21 Dami. Oh, tschüss. Ja, X-Abwehr, ja, genau! Mach dich halt noch richtig zum Tank. Diesen sind ein darauf können die scheißen ja ein KP ich werde es eh nicht schaffen ich werde Game Over gehen ich hätte ich hätte heilen sollen ist aber auch nicht so schlimm weil man verliert Geld da komm Sander ich muss dich opfern ach stimmt ich habe Sander nicht trainiert ja das machen wir noch ja ich bin eh One Hit KO der ist ist effektiv und Volltreffer alle Punkte wurden besiegt wie viel verliere ich denn gar nichts Verlierte man damals kein Geld? Das ist gut. Und das ist auch gut, dass wir hier gelandet sind. Dann können wir direkt nochmal kämpfen. So, ich versuche es noch einmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht mein zweiter Versuch, das ist schon mein sechster Versuch oder so. Ich habe jetzt ganz viele Items verkauft, damit ich Geld habe für ähm, Tränke. Denn ich hatte gar keine Tränke mehr und gar kein Geld mehr. Nur, dass du Bescheid wirst. Weil den Kampf jetzt auch vorspulen. Aber das wollt ihr jetzt eh nicht mehr sehen. Denke ich mal. Ja, weiß ich Bescheid. Zack. Nein, ich möchte nicht tauschen. So, die ganze Zeit einfach angreifen. Ach, auf einmal läuft's besser. Ist klar, nee. Da mache ich mir so viel Mühe. Und der ist sofort besiegt, weil man müsste kein Dings-X-Abwehr äh, äh, ansetzt. Ist klar. Vorher die ganze Zeit besiegt. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sterbe. Wollte schon sagen. Wenn ich jetzt wäre das richtige Betrug gewesen. Danke, Spiel. Ich habe es endlich durchgeschafft. Puh, die ist echt nicht einfach, muss man schon sagen. Ich werde auch die ganzen Versuche nicht reinschneiden, weil das sonst die ganzen Part überfallen würde. Und dann wären wir schon fast bei 30 Minuten, leicht ich zu. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. 2000! 2.000 Pokémon kriegt man hier. Danke Gott. Ich bin wieder greich. Nicht greich, sondern reich. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. wie das sich anhört. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Aber da du ihn nicht besitzt, tja, Loser, du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch an meine Lieblings TM, die TM11. Ähm, TM11 ist der Blubstrahl. Was der Pokémon können, dieser Attacke lernen. Gucken wir mal, sch ich schaue nächste Folge mal, ähm, ob wir ein paar TMs lernen. Diese Folge nicht. Wie gesagt, ich schaue mich jetzt noch ein bisschen um in der Stadt und dann gehen wir oben, denn oben ist eine Brücke, da geht es dann weiter. Und nach unten können wir nicht, denn wir brauchen äh, den Zerschneider, der wir brauchen jetzt Zerschneider, wir müssen den Baum nämlich zerschneiden. Nicht mit der Schere, nein. <lacht> Gut, unten haben wir schon alles angesprochen, also nicht alles angesprochen, <lacht> sondern mit jedem geredet. Jetzt kommt der obere Teil der Stadt. Da oben ist auch die Brücke irgendwo. Also ja. Gut. Eine neue Musik, okay. Das ist eine andere Musik, meine ich. Nur sehr begabte Träger. Träger tragen Pokémon-Orden. Wie ich sehe, bist du bereits Träger eines Ordens. Die Orden sind Geheimnis umwoben. Also dann, über welchen der acht Orden soll ich dir etwas erzählen? Oh, besuch mich wann immer du möchtest. Ach, der erzählt einen über die ganzen Orden, aber ich möchte nicht spoilern, welche Tränen und alles kommen. Ah, also, jetzt wir im Hintergarten, hier es bestimmt überall Items. Spamme mal ein bisschen meine, meine Taste. Aber irgendwie finde ich hier nichts. Kann ich hier jetzt eigentlich rein? Äh, anscheinend nicht. Ach, oder so. Ja, gut. War oh, das hier irgendwas im Mülleimer? Nee. Es gibt auch manche Items, gibt es auch im Mülleimer. Das ist lol. Ich weiß. Aber meine Pokémon sind jetzt nicht gehalten, ne? Nee, eben nicht. Gut. Ähm, ich hoffe jetzt wirklich, dass Patek sich mal entwickelt. Und damit ich den nicht mehr trainieren muss. Also ich möchte ihn bis Level 20 ungefähr so trainieren. Und danach äh, tue ich Sander nach vorne. Oder Sander halt. Der Sander braucht ja auch mal ein bisschen was. Und ich speichere jetzt erstmal, bevor ich den ganzen Spielfortschritt äh, hier verliere. Ja, den Sieg muss ich nämlich speichern. Das ist wichtig. Ja, ja. Das hat mir nicht mal eine Tür. Das Haus ja, äh, läuft. Oh, wer bist du denn? Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter den abscheu abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Dein Ernst? Ich hab die besiegt. Die Wo ich habe die... Ich habe das ganze Team Rocket Team in, der, in, der, in dem Berg zerstört. Und die Polizei will mir sagen, dass sie machtlos gegen die ist. Ja, definitiv. Hier oben ist die Brücke. Also hier ist der Weg zur Brücke. das machen wir in der nächsten Folge. Dann werde ich jetzt noch eben schauen, dass ich, ähm, ja, Patex eben entwickeln kann. Für ein Ende der Folge. Und ja, dann sehen wir uns, denke ich mal, gleich wieder. So. Ich habe ein bisschen vorgespult. Also Patex entwickelt sich gerade zu Tauboga. Finde ich gut. Taubugger sieht ein bisschen dick aus. Auf dem sprite er sogar dünner aus, glaube ich. Oder zumindest ein bisschen krüppig, äh, krüppiger. Aber das soll uns nicht stören, denn Padex ist ja immer noch unser Patex. Shadows. Taubugger. Tut mir leid, dass ich die ganze Evolution jetzt ein bisschen verpasst habe. Also ein bisschen vorgespuckt habe. Level 18 ist unser Guder. Hat immer noch keine Attacke erlernt. Wer nächste Folge dann mal schauen. Ähm, ja... Was ich für TMs verteile. Vielleicht erhält auch Sonder äh, Geduld. Das, das wäre mal was. Ich meine, da muss ja auch irgendwas können. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt bei mir. Hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder entscheidet. Wenn euch das, die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da, damit ich sehe, dass es euch gefallen hat. Ja, macht Sinn. Abo könnt ihr auch gerne da lassen, falls ihr mehr von mir sehen wollt. Und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Nee. Haut rein, Leute, und tschüss.